Äh, Rocky. Ja. Ich bin jetzt dran und <lacht> ich hab schon Schaden gesehen. <lacht> äh, oh Mann. Was? Wieso hab ich dir die Kontrolle gegeben? Ich habe mir die Kontrolle selbst gegeben, wo muss ich hin? Ich glaube, ich bin schon irgendwie. Ich würde einfach erst. Das ich würde erstmal oben anfangen und dann jede Tür ab, abklappern. Ach ja. Warte mal. Nimm einfach den normalen Weg. Die Walljumps sind einfach kacke. Okay. Die gehen auch, glaube ich, nur wenn du <lacht> dich in der Drehung befindest in der Luft. Wow. Oh. <lacht> das war. Ich, warum sind das so kleine Plattformen? Ich war das total gute Sprünge von dir und dann bist du runtergefallen. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Geh erstmal, geh erstmal nach links oder so. Okay. Das waren die ersten Türen, glaube ich. Du brauchst noch zwei. Okay, das, das war jetzt, äh, Das war jetzt ein Spaß. Ich muss erst Mal an die Steuerung so weiter reinkommen. Ja. Alter. Okay, ähm... Ich glaube, hier... Finden wir jetzt ein Item, oder nicht? Kann gut sein. Kann gut sein. Ich meine, ich könnte zwar in der Lösung nachschauen, was da kommt, aber... Ah, die, die, die, die, die äh, B Boots. Oder nicht? Nee. <lacht> ich lag komplett falsch. Map Data. Das, hm. oh, ich glaube, da sieht man ein paar Wege. Oh, und okay. äh, dann gehe ich jetzt nach rechts. Wir waren oder hier nicht? sogar schon in dem Gebiet, das ist Bünster Ja stimmt, Bünster oh Soll ich nach rechts gehen? Ja, du musst ja eh hier raus. Wie gesagt, ich will einfach. Also ich meine jetzt ganz nach rechts, in den in diesem einen Raum, wo du Wann mal. Yeah. Ich glaube du kannst sogar Zeigest es mir doch mit deiner mit deiner Hand, wo du hin willst. Oh stimmt. Ja, ja geh da hin. <lacht> ich würde <ich> würd immer <lacht> erstmal links, rechts, links, re rechts abklappern. Okay. Dann ist ja gut. Ich dachte jetzt wirklich, man kriegt die Boots. Man kriegt sie auf jeden Fall in einem ähnlichen Gebiet. Ja. Man kriegt die schon auf jeden Fall. Noch. Oh. Oh. Oh. oh, ich muss sie besiegen. Äh geh vielleicht erstmal zur Speicherstation, die direkt unter dir dann ist. Ja, das ist eine gute Idee. Sonst werden wir zur letzten Rück zurückgeschmissen und das wäre halt... Ey, mach dich nicht über mich lustig. <lacht> Wieso, Daniel? So. Manchmal passiert es, dass ich äh, Ich dachte, du bist ein Pro mit deinem Pro Controller. Das ist ein Noob Controller, den ich habe. Also. Hm. Zumindest den, den ich davor hatte. Da ist immer der A-Knopf stechen geblieben. Das war so für so einer für 30 Euro, den man mit Kabel befestigen musste. Der war hohl. Oh. Okay, ich einfach auf die Plattform. Ist es, ja, ist es, ich, ist es, ich ist weiß, es Habe ich Angst vor diesem Viech ohne Animation. Duck dich. Warte mal. Ha. Es hat Animation. Sein Feuer ist animiert mit zwei Frames. Ja, gut, also mit zwei verschiedenen da Frames. Starten. Also bitte. <lacht> ja gut ich weiß, es wird schon noch jetzt, ich glaube hier waren wir eh, eh einige Gegner war. oh ähm, genau hier, hier ist der äh, Ding Spawner Warte mal ja sind ja auch nur dazu da um irgendwie Heilung ja zu äh, hier die Sache die eine Sache die ich hier kritisieren dem Spiel ähm, man muss hier lang aber man weiß nicht wie weißt du noch was man hier äh. machen muss Rennen. Ja, Oder es gibt nicht? einen es gibt einen eigenen Rennknopf. Samus kann noch schneller rennen als das, was man gerade bisher immer sehen konnte. Das stimmt oh. halt echt und das ist das ist ziemlich komisch, weil ich glaube, ein Kombi meinte, dass das es geht in keinem anderen Metroid mehr. Ja, normalerweise rennt man automatisch, wenn man nach links und rechts drückt. So. Genau. Äh, oh, ich okay. glaube, du musst einfach nochmal den Raum neu be, äh, ja, betreten. Ach so. Ja gut, okay. Das ist was dran. <lacht> Warum kommen, kommen die da so schnell raus? Okay, ich würde mich auf jeden Fall da aufheilen, bevor wir dann weitergehen. Oh ja, stimmt. Ja. Weil das ist halt echt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran, damit die gespawnt werden. Weißt du, wenn ich das provoziere, dann... Okay, so. Kommt jetzt. Ha. Ich sollte mal mit dem Steuerkreuz. Ich komme mit dem Steuerkreuz. Ja, das mit dem Alter. Steuerkreuz würde ich so ein Spiel auch lieber spielen. Oh, egal, solange du dich in Streif immer treffen lässt, machst du immer noch mehr Leben als, als du verlierst. <lacht> <lacht> <lacht> ah. Ich sag euch, das wird unterhaltsam. Wir werden eine gute Zeit. Oh, haben. der hat nichts gespawnt. Was ist denn das für ein Arsch? Ich geh weiter gleich. Ha. Ja, das ist manchmal nervig. Aber es ist, wenn man... Okay, ich geh weiter. Ja, gut. Mach, mach einfach, was du denkst. No! Was? Was? Das... Okay, ich glaube, du hast es einfach zu früh getriggert. Es kann sein. Und ich, ich, kann, ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich dann... Irgendwie kommt mir das auch so bekannt vor dem Race. Ich, ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin. Doch, hier kann, kommt man hin. Man, man denkt, man kommt hier nicht weiter und man muss hier lang. Aber ich komme da nicht lang. Drückst du wirklich den Rennknopf? Ja. Kannst du doch gerne nochmal versuchen. Ich weiß warte ganz mal. genau, dass man nicht den äh, Speed Booster braucht, das weiß ich ganz genau. Sekunde. Ich probier's jetzt noch einmal. Drück ab, ab dem ersten äh, Balken dann. Und dann kann man sich vielleicht unten durchbomben rechts bei denen noch. Ich probier mal. Ja, Na, aber die sind irgendwie ganz eklig platziert. Der schießt sie doch ab. Ah ja, warte mal. Okay. So, ganz einfach. Easy. Easy. Ich <lacht> Die glaub... gehen jetzt nach und nach zu. Jetzt pass auf. Mm. Ich glaube, jetzt geht es nicht mehr. Ich bin mir so... Als ob das nicht ging. Ich, ich, ich weiß es nicht, wie gesagt. Also ich habe... Ich probier's noch mal. Ich bin der, <lacht> ich bin der festen Überzeugung, dass, dass dass der Speedbooster, dass man den dafür nicht braucht. Ich es noch ein, ein, ein einziges mal probieren. Warte mal. Ich stell mich jetzt ganz nah am Rand. Jetzt fange ich an loszulaufen. Und ich schaff's nicht. Ey, ja, das, das, das Spiel ich, ist wrecked. Das Spiel ist kaputt, Leute. Das Spiel ist kaputt, Bro. Obwohl wir wissen, dass, wie es geht, kommen wir da nicht weiter. Okay, schauen wir uns ja. einfach weiter und Vielleicht klappt es ja irgendwann anders. Äh, wir müssen genau. nur noch weiter unten. Genau. Ich gehe nach links. Da gab's die Schuhe. Äh, rechts. Wenn die Schuhe links. Waren. Ja, geh einfach links. Ich habe Zeit lassen. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay. Oh Gott. Pass auf. Oh, das war... Ein... Die sollte ich nicht töten. Ja, weil sonst wird es dunkel. Oh, Genau, das, das, den Fehler habe ich übrigens im Race gemacht gehabt und ja. Ich glaube unten sind Stacheln, oder? Kann das sein? Ja. ja. Ja. Und wie kommt man dann wieder raus? Richtig, mit den Schuhen. Oh, oder auch nicht. <lacht> nur ein paar Missiles aufzuladen, wow. Du hast fünf Missiles verbraucht, um hier fünf Missiles wieder aufzuladen. Ich finde, das hat sich gelohnt. Ich glaube ein, zwei kannst du schon töten, du sollst halt nur nicht alle töten. Und vielleicht auch nicht unbedingt ja. in die Stacheln rennen, aber. <lacht> ja. Ich renne gerne Stacheln. Ich renne gerne Es wird immer ein bisschen dunkler. Ja, ich, ich, ich, ich achte jetzt drauf. Das ist eine drohte Tierart, ich verstehe schon. Oh Mann. <lacht> er denkt sich jetzt, worauf habe ich mich mhm. hier eigentlich eingelassen. Guck mal, ob du dich da unten reinbomben kannst. Oh! Ne, ich brauche diese diese. Wir brauchen, krassen Leute, ich bin da voll Wir brauchen die Powerbomben. Genau. Oh, ich wollte das skillig machen, hätte aber wahrscheinlich nicht funktioniert. Skillig machen sollte man nicht machen, wenn man es nicht kann. Exakt. Meine Philosophie, oh Gott. Oh, hier war doch auch, warte mal. Ja, hier gibt's glaube genau. ich, äh, ne das war ein bisschen später, da gibt's auch in so einem Abschnitt ähm, Misser container Ich glaube, das ist mit Speed Booster. Ja. Ja. Schießt schieß die einfach so ab. Ja. Kein. Lass die einfach durch. Ich glaube man kann. Jetzt bist du eigentlich der man kann glaube ich auch einfach durchrennen, mhm. wenn man sich beilt. müsste eigentlich der Pflanzenboss kommen gleich. Mhm. Bald, ja. Kommt noch ein bisschen was. Das sieht es mir lieber, da kommt die direkt raus. Ja. Oder ich hab's einfach vorhin nicht gemacht. Ich glaube, ich hab's anders. Egal. Ja, die ist ein bisschen. höher. Jetzt bin ich ein besserer Mensch. Äh, so. Das hier. Wo ist dran? Äh, Ja, geh nach unten erstmal. Bei oben war glaube ich der Alles Boss. Von daher. Ja. Soll ich den noch nicht machen? Nee, wir sollten uns erstmal den Rest anschauen des Gebiets. Okay, Sekunde. Ich bin an irgendwas vorbeigelaufen, <lacht> wie man der Karte unschwer erkennen kann. Äh. Ich komme da nicht wieder zurück. Ja, keine da kommen wir schon wieder hin. Ah, äh, hier braucht man Super Miss oder nicht? Äh, ich, nein, Gelb war Gelb war Powerbomben, glaube ich. Ja. Okay. Äh, ich glaube, das ist nur ein oh. anderer Weg. Da kommen wir noch nicht rein, weil wir noch nicht diesen Power Grip haben. Dieses ist Power Grip Ach, im stimmt. Spiel. Ich weiß es nicht. Glaube schon. Ein viel Kann ich da was an Zero mission? Ein ne? Ja, ne, Power Grip gibt's glaube ich. Nee, doch, den Power Grip muss man in Zero Mission schon erst sammeln, aber den kriegt man so früh im Spiel. Nee, warte, den Power -Grip hat man von Anfang an in äh, Zero Mission, aber man verliert ihn nochmal. Ah ja, hier unten. Ist ein Item. Ja, das, das sind die Schuhe. Nee. <lacht> die Schu okay, wisst ihr was? Ich, hm. ich werde jetzt versuchen, keine Items ähm, zu finden Guck das mal, funktioniert uns, nicht. guck mal, ob du durch die Röhre rollen kannst. Ich glaube das ging. Röhre, nee. Powerbomb, es geht aber jetzt noch nicht. Aber hey, wir haben den Charge Beam. Ja. Könnte mich eventuell durch einige, bei einigen Situationen... Wenn ich gibt es sein, hier war. an der Stelle ein Item. Also hier in diesem Block da. Das, warte mal. Schieß mal einfach mit dem Beam hoch, ich glaube es geht einfacher. Und einfach nach links halten oder so. Warte mal. Ich bleib da an irgendeinem Block hängen. <lacht> ah, jetzt. So, warte ich. Hier kann man sicher. Ja, das ich glaube hier oder so. Probier einfach mal da links äh, zu bomben. No. Hier links, direkt links. Ja, da brauchen wir Super Missiles. Ich glaube hier, ga hier gab'.. es kein Item. Ich, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass da ein Missile-Container war. Aber äh, ganz links war doch einer, warte mal. Hier war einer. Oh, okay. <lacht> ich glaube, den meinst Ah gut. Also kann sein. Es ist auch manchmal der Fall, es gibt manchmal im Spiel... Äh, die, normalerweise werden ja immer Items, ich weiß nicht ob es in dem Spiel so ist, aber mit einem Kreis dargestellt, wenn es noch Items hier gibt. Aber in manchen Räumen gibt es halt zwei Stück. Und der Kreis geht weg, wenn man ein Item eingesammelt hat. Hm. Das heißt man denkt, ey, wie kann da ein Item sein? Aber da ist eins halt. Oh shit. Ich Okay, ich lass es. Tschüss. Oh mein Gott. Ah, so. oh, ich gehe nach links speichern. Ja. Alter, seht ihr? Seht ihr? Ihr ja, habt mich unterschätzt. Ich bin jetzt schon beim Speichern. <lacht> es ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Ja. So. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum funktioniert's nicht. So. Dass also man sich hier nicht aufheilt, finde ich schade. Oder ist das irgendwie was anderes? Nee, also, in manchen Spielen ist es so, dass man sich auffallen kann mit einer Ladestation, in manchen nicht. Und Super Metroid gehört nicht dazu. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, Weil wir haben noch sieben Minuten. Wegen dem Boss? Sieben Minuten, dann gehe ich zum Boss. Ich habe keine Wahl. Ja, ich glaube, du hast echt keine Wahl gerade. So. <lacht> ich meine... <lacht> Ich hab den ja schon mal gemacht. So. Es macht halt auch Sinn, dass wir erstmal nach äh, Missiles gesucht haben, nach Missile Tanks. Und nach dem Charge Beam. Das ist halt. Es hm. hat schon seinen Sinn. Oh, ich muss sie erstmal töten. Ja. Ah. Oh Mann, ich treffe einfach niemanden mit dem. Die treffen eher mich mit äh... Das ist ziemlich peinlich gerade die eigentlich schon auf ich komme irgendwie nicht damit klar warte mal vor allem sollte man nicht so viele leben hier verlieren weil man ja auch noch leben für den boss haben soll ich bin mir ziemlich sicher dass man das genauso sollte rocky ja ja gut. ich meine man kriegt ja ich meine man kriegt ja tatsächlich genug items wenn man es will aber vor allem halt man sieht es Missiles. Selbst wenn man schon volle mm. Missiles hat. Seht ihr, da da ist alles gut. Oh Gott, nein! Egal, ich, kann, ich konnte mich auffallen. Ich finde das, find das den krankesten Boss ever in, in Metroid bisher, den ich gespielt habe. Weil einfach die Wirklich? einfach weil die Musik so verstörend ist, ein bisschen. Ist halt. Ist halt ein komischer erster Boss, muss man ehrlich zugeben. Ja, das ist auch ziemlich nervig für den ersten Boss. Ridley sehe ich nicht, das ist mal nur Prologgedöns. Ja, Prolog ja, sicher, geht. Ich meine, man kann nicht mal sterben ja. bei ihm. Ja. <lacht> oh. Was er mich trifft, schmeckt, mich, äh, schmeckt mir gar nicht. Warte mal kannst dich glaube ich nur da ja da links und rechts jeweils verstecken und nicht auf der Erhöhung oh, das mit dem die Pollen die die geben mir gerade auch ein bisschen warte mal ich glaube die wollen dir sagen dass du Missiles willst Ah oh, ja stimmt der wird <lacht> ja er ja, wird ein paar Missiles. der wird ja immer schneller und äh, verdorbener und kraut hm. ja und schön. Oh. Das ist schön, weil er jetzt so tief ist, immer. Ja. Trotzdem, wird ungemütlich. Ja, ich würde ehrlich gesagt nicht versuchen, Leben zu sammeln. Ich würde einfach gucken, dass du den Boss besiegst. Ja, weil, ich meine, ich komme langsam voran, aber es wird schon. Ich würde einfach gut nur die gehen. Pollen zerschießen, damit du keinen Schaden bekommst, weil an der Stelle, wo du stehst, kann sich eigentlich nur die Pollen treffen. Oder roll einfach roll einfach ja. weg von der Position wenn da Pollen kommen roll einfach weg da ist, da ist was dran aber er ist gleich tot ich auch <lacht> Ist so gut kann er mich da nein nicht ganz unten kann er dich nicht treffen wenn du rollst ja so. <lacht> ich hätte ehrlich gesagt ich, ich hätte es mir sogar schlimmer vorgestellt ich okay. hatte den eigentlich ich dachte eigentlich der ja. lebt noch länger Die Musik läuft noch weiter das finde ich ja. gut <lacht> Was, lol? Aber er ist besiegt, das weiß ich. Sehr gut. Ich denke aber... an der Stelle... ist der Part noch nicht vorbei. Nicht? Nein. Wir, ha ja, wir haben, noch, wir haben noch zwei, drei Minuten. Okay. Musst du dann sagen. Ja, ja, keine, <lacht> keine Sorge. So, ein wenig habe ich mich dran gewöhnt also das, das mü müsste dich eigentlich beruhigen ja okay. weil jeder von uns <lacht> weil so. jeder von uns hat nur so die hälfte der erfahrung weil wir immer ja abwechselnd spielen ja so ich glaube da, ja, da können wir super missiles die super missiles das müssen wir auch durch die grünen türen können ja <lacht> So, und das meine ich, dass man immer Select drücken muss, wenn man mm. da, da kommen noch viel mehr Raketen dazu und so. Ja. Aber ansonsten finde ich das Spiel gar nicht mehr so schlecht. So, pass auf. Ich überlege gerade, wie war das denn in Zero Mission, dass man zwischen Missile und Super Missile umgeschaltet hat. Oh, ich glaube, man, man hat äh, die Schultertasten benutzt. Ich glaube, man muss nur eine verwenden. Ja. Oh, okay, das ist eine gute Sache. müssen wir nicht gleich sogar zum müssen wir nicht sogar gleich zum fake crate kommen nee dauert noch ein bisschen habe ich was vorweggenommen ah nee nee nee überhaupt nicht <lacht> nein nein nein ich meine wir haben auch schon Namen von ich, irgendwelchen ich, ich sprach von wir haben schon irgendwelche Namen von anderen Items genannt die die er noch nicht gesehen habe also Gibt ja, Schlimmeres wir können das <lacht> speichern auf jeden Fall oder so wenn du willst äh, oben war das speichern ja. Oben links. Gut. Alter, was ist mit dem? So. Ich, glaub, ich glaub, der wollte <lacht> zu dir. Es war ein bisschen äh, zu wild. Ja. Okay. Ha, mit dem Schachspiel. Uh, das so. ist gemein. Aber es ist perfekt, jetzt wo du durch. gleich da bist, dann können wir auch den Part beenden. Alles klar, pass auf, pass auf, pass auf. Lustig wär's, wenn ich auf dem Weg hierhin sterben würde. Also jetzt gibt's keine Gegner mehr, du solltest nicht mehr sterben. <lacht> oh nein, ich bin im Speicherraum gespielt. Ja. Wie hast du das denn angestellt? Super, Daniel. Ja, hm. das war's von Super Metroid für dieses Mal. Und mhm. ja, schaut bei Daniel vorbei, weil er, er hat super gespielt, er hat den Boss besiegt, den ersten. Genau. Mhm. Hätte ich nicht mal gedacht. Ja. Und <lacht> wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.